Ob diese Intelligenz für oder gegen dich arbeitet, wird die Art deines Lebens bestimmen. Ich kann dir einen einfachen Prozess beibringen. Mach ihn einfach, das Leben wird sich dramatisch verändern. Du wirst eine Intelligenz bekommen, die du nie für möglich gehalten hättest. Die moderne Wissenschaft erkennt heute, dass es etwas gibt, das als Akash-Intelligenz bezeichnet wird, dass der Raum, der leere Raum, eine gewisse Intelligenz hat. Ob diese Intelligenz für oder gegen dich arbeitet, wird die Art deines Lebens bestimmen, ob du ein gesegnetes Wesen bist oder eines, das für den Rest seines Lebens verrückt und genervt sein wird, Hängt einfach davon ab, wie sich diese Akash-Intelligenz dir gegenüber verhält. Ohne Grund werden manche Menschen vom Leben geprügelt, nicht wahr? Ohne Grund scheinen manche Menschen mit allem gesegnet zu sein. Es ist nicht ohne Grund. Es ist deine Fähigkeit, entweder bewusst oder unbewusst, deine Fähigkeit, mit dieser größeren Intelligenz wirksam kooperieren zu können. Wenn ich sage Akash oder Raum, das fünfte Element, ist es unpassend, es das fünfte Element zu nennen, weil es das Element ist. Alle anderen vier spielen nur auf ihm. Das grundlegende Element ist Akash oder Raum. Es ist das Element, auf dem die anderen vier spielen. Nun sitzen wir hier auf einem runden Planeten. Du weißt, dass es sich dreht. Die Erde dreht sich, das Sonnensystem, alles. Ich möchte, dass du weißt, dass alles nur durch den Akash zusammengehalten wird. Du sitzt an deinem Platz. Nicht wegen dir selbst, nicht weil du einen Hintern hast zum Sitzen. Du sitzt nur an deinem Platz, weil der Akash dich an deinem Platz hält, nicht wahr? Ja oder nein? Denkst du, es ist dein Hintern? Es ist nicht ein Hintern, es ist der Akash, der dich an deinem Platz hält. Es ist der Akash, der die Erde an ihrem Platz hält. Der Akash, der an Platz hält. Es ist der Akash, der dieses Sonnensystem an seinem Platz hält. Es ist der Akash, der diese Galaxie an ihrem Platz hält. Es ist der Akash, der den ganzen Kosmos an seinem Platz hält, und das ohne ihn anzubinden. Schau nur. Hm? Nur so. Einfach so gehalten, ist es nicht so? Nun, dieser Akash, wenn du weißt, wie du ihn zur Kooperation mit dir bringst, wenn du weißt, wie du die Kooperation mit Akash in dein Leben bringst, wird dies ein gesegnetes Leben sein. Ich kann dir einen einfachen Prozess beibringen, den die Hälfte von euch nicht immer machen werden. Mach dies. Nach Sonnenaufgang, bevor die Sonne den 30 Grad Winkel überquert, schau nach oben in den Himmel und verneige dich, dass du heute an Ort und Stelle gehalten wirst. Nachdem sie den 30 Grad Winkel überquert, irgendwann tagsüber, schau nach oben und verneige dich wieder. Nachdem sie untergeht, schau noch einmal nach oben und verneige dich. Nicht vor einem Gott irgendwo dort oben, einfach vor dem leeren Raum, der dich heute an Ort und Stelle hält. Mach es einfach, das Leben wird sich dramatisch verändern. Hast du je bemerkt, sogar Tendulkar schaut nach oben. <lacht> Und hast du bemerkt, es ist nicht nur er? Seit Alters her, wenn der Mensch in Kriegen, in großen Augenblicken des Erfolges etwas erreicht hat, weil es unbewusst eine Erkenntnis gibt. Okay, manche von euch schauen hoch zum Upavala. Aber die meisten von ihnen, sobald sie es schaffen, den Gipfel des Mount Everest zu besteigen, wird dies, wird dies natürlich kommen, hast du das je gesehen? Ob bei Bhavaspandana oder Samyama etwas, sobald du zum Höhepunkt der Erfahrung kommst, hast du dies bemerkt, dein Körper in Dankbarkeit, physisch sogar ohne dein Bewusstsein, wird so, weil es irgendwo eine Erkenntnis gibt, es hier eine Intelligenz gibt, die das erkennt. Mach dies bewusst dreimal am Tag. Wenn es zur Kooperation kommt, wird das Leben auf magische Weise geschehen. Du wirst eine Intelligenz bekommen, die du nie für möglich gehalten hättest, weil eine Intelligenz, die jenseits deines Verstehens und Erfassens liegt, gerade jetzt, gerade hier wirkt, nicht wahr? Wirkt sie nicht? Es ist diese Intelligenz, die den ganzen Kosmos zusammenhält. Es ist diese Intelligenz, die der Schoß für die Schöpfung ist. Im Schoß dieser Intelligenz geschieht alle Schöpfung, und sie ist dir nicht verwehrt. Der Zugang ist nicht verwehrt. Es ist nur, dass du nie in diese Richtung geschaut hast. Es ist nur so, dass du so vertieft bist in die kleine Natur dessen, wer du bist. Dein Körper, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Hormone haben dich so vereinnahmt, dass der Blick nach oben nie erfolgt. Die Aufmerksamkeit für etwas, das jenseits liegt, erfolgt nicht, weil all diese kleinen Dinge dich in Beschlag genommen haben. Das ist es, was wir als Maya bezeichnen. Das ist Maya. Es ist nicht so, dass die Existenz nicht existiert, das ist nicht Maya. Es ist nur so, und das ist Maya, dass wenn etwas so Phänomenales und Fantastisches und Großartiges geschieht, dich diese kleinen Dinge fleißig beschäftigt halten und dir das Gefühl geben, dass dies realer ist als alles andere. All dies geschieht, so viele fantastische Dinge geschehen heute im Kosmos auf absolut wunderbare und fantastische Weise, aber ein kleiner Gedankenwurm schlängelt sich durch deinen Kopf und hält dich auf Trab. Ja oder nein? Das ist Maya, verstehst du?